Ich habe äh, nichts dergleichen auf meinem Profil öffentlich sichtbar eingetragen und äh, würde es auch nicht tun, wenn ich es könnte. Ich glaube, meine politische Meinung äh, wird sich den Leuten, mit denen ich befreundet bin und natürlich Facebook selbst <lacht> offenbaren, äh, wenn sie sehen, was ich äh, dort teile, welche Meinungen ich teile, wo ich zustimme oder wo ich ablehne. Ähm, Warum ich das nicht tue, ich glaube, ich bin lieber in Auseinandersetzung, wenigstens mit Personen, die ich kenne, als mit Personen, die ich nicht kenne und möchte nicht angegriffen werden für diese persönliche Meinung. Natürlich, Facebook weiß es jetzt schon, das muss man in Kauf nehmen.